Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon schwer Ja, yeah. ähm, in der letzten Folge haben wir das Projekt begonnen, haben unseren Starter ausgewählt und zwar Hoplo, Hoplo, ja, den wir igni getauft haben und mit dem wir die zwei Pokémon unseres zukünftigen jetzigen Rivalen vollkommen fertig gemacht haben und ja, wir befinden uns, ich habe mal gesehen äh, der ort ja ist lang haben also ja keine ahnung woraus sich das irgendwie ja das hat irgendwie eine anspielung ist an irgendwas und ja also so wie im pokémon rot und blau wo alles irgendwie nach farben benannt wurde und in generation 3 nach pflanzen oder bäume ne pflanzen und ja ich habe mal im internet nachguckt was sanft noch mal für ein wesen ist und es ist echt neutrales wesen und boah, jetzt ist mein controller schon wieder am rumeiern also ja wesen heißt das, mein gott nach steht oder und sanft ist neutral also deswegen wird auch nicht irgendwie in roten oder blauen farben angezeigt weil ich meine das ist rot in äh, den letzteren editionen irgendwie so eingeführt dass man irgendwie sehen kann welcher wert erhöht sich welcher nicht welcher wird gesenkt und ja gut also neutrales wesen also finde ich jetzt also nicht so schlecht muss ich jetzt ganz ehrlich sagen und ja, ja ich wollte ja eigentlich nicht ich dachte da kommt irgendwie noch so drücke a, um dieses haus zu betreten <lacht> Die küche ist immer picobello sauber <lacht> okay das kam jetzt ein bisschen komisch aber ich habe mit der frau geredet und er sagt die küche ist immer wir wollt ihr damit andeuten dass frauen in die küche gehören <lacht> ja, die Frau und wir nehmen sie auch Küche krach. hey Was das war, ist gerade für ein Geräusch. Hast du es gehört, Daniel? Ja, habe ich hopp. Oh nein, das Tor ist offen und das Wolle ist spurlos verschwunden. ist ja da passiert? Es hat sich vorhin doch. Es hat doch vorhin doch immer versucht, das Tor einzurennen. Sag mal, will ich nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt dritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie ihnen bald angeblich mein ernste Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich Slam gestaucht haben. Was machen wir jetzt da? Wir gehen nach Hause. Das fragst du mich. Das ist echt knifflig. Ich habe auch echt keine Lust später einen auf Deckel auf den Deckel zu kriegen. Mein Gott, aber wer weiß, was mit den arm Pokémon passiert, wenn wir es dort allein lassen? Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm Daniel. jetzt wird rein was dran geklotzt. Ja, das. Ja, was soll dieses Volly machen gegen die potenziellen, weiß nicht, 34 Level 3 oder vier Pokémon, die da drin warten wahrscheinlich. Also sagen, wir müssen das Abend Pokémon helfen. Okay. Schlummerwald. Hallo, Volley. Jetzt muss es bloß hin, oh Mann, jetzt und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wer es Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Alles klar, ich habe glaube ich. Äh, Hallo, ein Raffel wild erscheint. los igni dann willst du direkt. keine poko ich kann also nichts fangen. Ich würde es sehr gut finden, wenn ich jetzt nicht so viele Pokémon begegne. Die Musik gibt mir echt irgendwie Schwarz und Weiß-Vibes. und halten. Okay. Hi. Geht es ein Hoppel gut? Komm, ich mache es wieder schnell fit. Ich, ich habe noch AP verloren. So war schon weiter geht's. Jetzt wird rangeklopft. Auf das zu sagen, dass wir niemals ein Trend werden. So, warte mal, sieht man da drin. was? Ich, ich habe gerade gesehen, ich will nicht gegen so viele Pokémon. geht nicht irgendwie noch ein Schein die Pokémon oder so. Ich kann da nicht fangen, weil ich keine pokémon habe. Noch mal so zum Checken. Also warte mal, jetzt auch. Ich möchte jetzt einfach. Wenn ich hier voll über Level und so. müssen das? ist eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Ja, das war bestimmt irgendein Typ. Oh nee. okay, wir können aber jetzt mal sehen, mal hier Pokémon rumlaufen. Ja, das ist wahrscheinlich der Nager. Dieser Generation sowie Radfahrt oder Co. Weil eine irgendwie der Vogel jeder Generation. Hallo ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Und jetzt er ist er weg. Seit die Musik oder ist das? Pokémon schreibt Oh Gott. Der Nebel gefällt mir gar nicht. Du könntest was meinen, der Wald will uns hier raus Keine ja, alles wird gut. Mein Ignis voll stark. Hi. Was ist los? Wo was? Hmm, erscheint. Kann ich? Oh, äh. ich heul mal. <lacht> keinerlei Wirkung. Das geile zwei Pokémon betrachte ich euch eingehend. Was zum Die Attacke war völlig wirkungslos. Ich habe geheult, also. Ähm. Versuchen wir mal, dann ist da ist ja keiner erwägung Wirkung. Okay wäre das irgendwie krass. Auf jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Daniel. Ich gehe unerklärlichen Gründen kannst du nicht flüchten, kannst du gar nicht fliegen. also stand da Tackle. Ignis, auch man ist das jetzt also vom cover 1 von den beiden oder ich habe die jetzt natürlich wunderbar platziert ich weiß jetzt nicht wo die sind ich habe die ich sehe überhaupt nichts ich habe die beiden spiele meiner goldenen steel case und die dinge haben schon alle in mein regal eingepackt die originalen verpackungen dafür also kann ich dann jetzt nicht gerade sehen Aber ich meine das war eins von den cover pokémon War mal ein krasser Auftritt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hop, Daniel! Daniel! Hopp! Delium, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. seit ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch ja einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht da fällt mir ein was ist eigentlich mit wolli es hatte sich im wald verlaufen wir wollten es retten deswegen sind wir überhaupt hier den jetzt gut wie ihr seht aber als ich hier ankam hat ja allbewusstlos hört mal auch wenn das ganze eine rettungsaktion war ihr wisst dass ihr im wald nicht betreten dürft einfach los zu schirm ohne mir bescheid zu sagen war verantwortungslos und gefährlich aber Gleichzeitig habe ich auch eine Menge Mut bewiesen, das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles noch mal gut. Das wahnsinnige Leben war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen diese also dieses abgefahrene Pokémon auch anders ausgehen können. Naja, gut, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon hätte mal sehen sollen, die es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war als würde alles durch es durchgehen. Ja, Attacken sind durch es durchgegangen.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 das wird ein weiteres spannendes kapitel in der legende von hopp ja und ich werde diesen namen immer so aussprechen bevor wir nach Brestboy gehen sollst du aber noch deiner mutter bescheid sagen nicht dass du zu hause noch ärger bekommst eine Standpauke pro tag reicht dicke Wo wohn ich noch mal Ach ja, da <lacht> Wo wohne ich noch mal wer sagte er während direkt vor seinem haus steht einmal ich gehe auf ein lebensgefährliches abenteuer was ja nichts dagegen oder Puh, das ist ja ein süßes hoplo <lacht> ihr wollt nach bress um euch ein pokek zu besorgen nicht wahr der hat mir schon davon erzählt also zu meiner verteidigung ich sehe jetzt nicht aus wie so ein zehnjähriger junge irgendwie also hier ja, ein kleines taschengeld für meinen großen sohn ja auf von einem pokémon sind da ein paar tränke und was du sonst noch so brauchst pokebälle und kümmere dich gut um dein hoplo vergiss nie wie sehr es sich für dich ansteigt flange nicht zu viel ab ich merke gerade, mein Rivale hätte Hoplo nehmen sollen. Und du Hoplo, passt mir gut auf meinen Daniel auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas kann, äh, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Äh, welchen Start hätte ich nehmen sollen, damit mein Rivale... Äh, oh, links genommen hätte. Hoplo. Äh. Okay, ich spiele mit meinem Controller, ja, weil das, ich habe so das Gefühl, dass das nervig wird. Zum Glück ist mein Controller nicht so weit entfernt. Aber oh, warte mal. Geht doch gar nicht. Ich muss ja den Controller irgendwie ausstellen erstmal. Okay, kämpfen wir uns noch. So, ich habe gar nicht gelesen, was da alles ist. Äh, der Ferbogwald muss ein Pokémon ein einen Ausflug machen. Neuigkeiten. Also ja, darum komme ich mich einer mal Weil ich kämpfe ich noch erstmal mit diesem Controller durch die Gegend und dann gucke ich mal, ob ich dann mein USB Controller stattdessen benutzen kann, weil wenn wenn der Automat immer nach unten geht, dann könnte er vielleicht ein bisschen nervig sein im Menü zu navigieren, also ja. Gucken wir mal, wie viel Geld habe ich jetzt überhaupt bekommen? Äh, wo ist mein Geld? Hey, Mann, wo ist mein Geld? Geld 31.000? Was? Ja, ich mich da gerade verlesen. Ich meine das schon 31.400. der wissen es ja ja. gut, ähm, Pokebälle. Ich hätte gern wäre Jetzt mal so richtig gut. Ne? Hi, bitte sagen du verfolgst mir nicht überall hin. Ne? Okay, es geht Pff, Okay, Entschuldigung. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde am Hohen Gras ein bisschen mit meinem Chimpep trainieren. Wir treffen uns dann im Pokémon-Labor. Ja. Das ist das mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ja, ich werde mich hier noch mal fernhalten von dem Gebet, obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss trotzdem hier durch. was ich schlafen wollen nicht aufwächst. Ja, halten ja nur den ganzen Verkehr auch für dieser eine Typ aus, dieser eine Typ aus Pokémon Rot und Blau der irgendwie sein Kaffee braucht und irgendwie den ganzen Verkehr irgendwie aufgehalten hat, weil er hoffen, mitten auf der Straße irgendwie gepennt hat. Ja, ich ignoriere mal alle die Pokémon ja Warum ist das so am glänzen? Cool. jetzt hier voll Angst, irgendwie einen Shiny über den Weg zu laufen, aber ich kann sowieso nichts fangen. Also wenn ich jetzt eins begegnen würde, wäre noch frustrierender. Das erst mal irgendwie Pokéball oder so. Stärkeres Glück habe ich noch nie gesehen. Okay, die automatisch abgespielt die Nachrichten. aber geht. beim wir Pokémon Supermarkt. Ah ja, etwas kaufen. Oh Gott, ja. Oh Gott. oh Gott. Warum ausgerechnet jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwie tut mein Controller automatisch nach unten gehen. Ich weiß nicht wieso. Oh, tut mir das jetzt nicht an. Ich habe Zu viel Geld kann ich mir alles von kaufen. Dann mache ich das auch ja Leber. ich nehme jetzt nicht an. Jetzt schon hier mit Eisheiler und Feuerheiler und so umschmeißen muss, aber keine Schaden. Ich habe ja oh Gott Fantastisch ist sich in die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. So, alle Züge verschwinden sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Ah das ist relatable alle Züge verspäten sich. Was ist wie im echten Leben? Da ja weiß ja schon. Der Champ ist hier, wo weiß noch nicht, was mit dem Film ich weiß noch was auf dem schild stand das es hier mal gab nach rechts geht es zum pokémon labor auf der anderen seite liegt der bahnhof ach ja, das war ein schönes schild <lacht> was? was stimmt mit dem typen oh, schilder raff das große gebäude gleich niemand ist das pokémon labor untersuchst du pokémon professor magnolika die findest du in dem haus ganz am ende von route 2 also ist sie nicht im labor okay Hi. du hast hergefunden gut gemacht erstmal nach bread musste aber ich mich erstmal gründlich verlaufen blöd bist du eigentlich ich, äh, ich habe es nicht so mit der orientierung mal mit pokémon unterwegs sieht man gleich ein bisschen mehr von der welt was ohne du würde ich mir nie und niemals würde ich mich nie und niemand zurechtfinden danke fürs herumlotsen partner aber genug gequatscht Komm, lass uns reingehen Glorak. Unglaublich, wie viel interessante Bücher Professor Magnolik hat zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll, woll, woll. Hi. Das Ding ist putzig. und was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was der allerbeste Pokémon, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ja, wirklich keine Zeit für sowas hallo voldi na mein kleiner dank dass du nicht mich immer sicher an mein ziel bringst dieses pokémon heißt voldi ich habe ich habe dir ja schon gesagt dass ich einen fürchterlichen orientierung habe die hat mir schon auf der patsche geholfen wenn ich nicht mal verlaufen hatte und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Boah, wenn sie sind Latenföner. Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Da musste ich dich mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Woldi. Freue mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin sania die Assistentin der Professorin. Damit ich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im text das ist Daniel, ein frisch gebackener pokémon trainer willst du ihnen ein paar tipps mit auf dem weg geben ich werde da woanders gebraucht sonst noch irgendwelche wünsche der Herr? dieser typ denkt immer nur an sich selbst kein wunder dass er ständig dass er sich ständig verläuft wenn sein kopf immer in den wolken hängt uh, du hast ja auch ein smart Rotom. hey rotom so ein Smart Rotom ist schon was tolles, besonders für die Karten und navi funktionen So sollst du so sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer die natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren. Du als ein Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Kannst du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie soll sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Die ist voll putzig. Ja, nun hat sich zu einem hoch, äh, hervorragenden Champ gemausert, während ich mit der Arbeit als selbsternannter Assistenten zufrieden gehen muss. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Pokedex. Mal direkt reinschauen gut ja, da mal chimp und da mal hopplo äh, ok micro raffe man sieht noch nicht die typen von denen ne? doch flug was wart. nur flug kein Normalflug? Habe das erstmal erstmal Mal nun normales Flug gibt, ne also nur Flug? Ich schon immer gewollt, gibt eigentlich immer nur normal Flug, aber nie irgendwie nur Flug. Wo ich glaube, eins von diesen legendären, diesen wir hatten die normalen tun Ross oder was weiß ich, kenne irgendwie nur die englischen Namen, die, die irgendwie so aussehen, wie so drei Typen in so Wolken. Ich meine, einer von ihnen war irgendwie nur Flug. Hallo, junger Pokémon-Treuer. mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im pokémon labor oder? Ja, ich kam gerade raus. Dann hast du ja bestimmt auch ein Potex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue trainern anzusprechen um ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Weil ein Trank. Ich brauche keine Tränke. Geben wir Pokéball. Das ist ein Trank. der ihn ein, wenn du Pokémon Kraftpunkt oder Kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert hat, schon halb gewonnen. Sprich da immer so viele Leute an, wie du nur kannst und dies genau, was auf Schildern steht. Ach, ich erinnere mich noch an als eine Schild, das hier mal stand. Oh. Wenn du dich auf deinen Reis fährst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Ich flanke jetzt richtig ruhig zu. Die großstadt dagegen wird dich umhauen. So richtig Bam verstehst du. Ich weiß noch, was auf den Schild stand. Das ist ja schon wieder der Typ. Nein. Ja, er hey, stand vorher nicht hier. Ja. <lacht> ich wollte die eigentlich ansprechen und mich nicht hinsetzen. Ich habe nur am Bahnhof aufgesehen selbst vom weiten Start der Stärke aus. Die Glura-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Ich eigentlich auch Pokémon-Trainer werden, wenn ich mal groß bin, aber ich finde es voll schwierig, wie DL und den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. Deleon ist einfach unglaublich stark. Er ist eine richtige Berühmtheit. also ist auch der Champ, ne? so gibt es irgendein pokémon das mich schon interessiert hier in dieser route ich bin eigentlich sehr wählerisch immer was mein pokémon team angeht also ich weiß nicht hängen auch irgendwie relativ früh immer noch mit wenig pokémon darum ich habe mir auch schon viel space und so von allen möglichen spielen angeguckt und so, ich, ich fange einfach trotzdem mal hier das fange erstmal mal alles was mir unter den nase kommt okay und ja Immer wenn ich irgendwie Let's Place oder so sehe, dann sehe ich schon irgendwie Leute. Das bin übrigens nicht ich, ne, das ist, glaube ich offensichtlich, oder? war wow, das boah, zum Glück, ich muss den Part gleich nicht beenden. Ja. So. Genau, immer wenn ich mir irgendwie Let's Place anschaue oder so, dann sehe ich, oh, das ist nicht gut. Warte mal, ich habe immer noch keinen Pokéball, ich Idiot. Was mache ich hier eigentlich? Ich renne schon Rum, wenn wir Pokémon fangen, ich habe gar keine ne? Boah, Hör auf damit. Warum ist das so? Ich habe dachte... oh Gott, das ist ja, doch. Ich habe brauche aber mehr und ja, ich werde mein, auf jeden Fall irgendwie zu einem USB-Controller hier switchen, weil das geht so nicht wenn ich irgendwie so, ich meine hier tut sich gerade nichts, aber wenn ich im Menü bin oder so, dann ist ja einmal Chaos. Und Chaos geht so nicht. Mehr da war Ja, ich drücke ich drück durch, durchgehen nach oben und da bringt nichts. Ich kann immer noch keine Pokébälle fangen, weil das hatten mir Pokébälle fangen kaufen. war Ja. Das ist ein Pokémon Center, oder sehe ich irgendwie eine Einkaufstasche. Kann man da auch was einkaufen? Daniel hat den Pokédex auf den Smart Rotom installiert. Stimmt's? Dann geht jetzt richtig los. Durch ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Jetzt werden wir bestimmt immer auf den Pokémon-Kämpfe geraten. Schließlich, wir es da draußen nur so von wilden Pokémon übergreifigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon Center auf. Alle Pokémon Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, wir mir mal einen Blick hinein. Mir nach, Daniel. sagen wir drin ist ein shop hier so eine einkaufstasche das sieht irgendwie ja okay da links sieht man schon nach rechts ist ein ist das ein erster besuch in einem pokémon center daniel äh, nein ich kenne mich schon aus da muss ich dir ja nichts mehr erklären ich rede mit der lady da in der mitte meine pokémon gern geil und fertig wenn echt pokémon trainer werden wollten mich so auf jeden fall tränke mitnehmen gute Idee, danke nein, ich gehe mal zur route 2 komm einfach nach sobald du hier fertig bist Hi bekommen pokémon sind da sollen wir ein pokémon wieder fit machen ja Und ich meine pokémon in meiner output dann, äh. dann ob das wäre topfit wäre wir uns bald wieder so jetzt hat mein ding nicht rumgespackt hier ja. aber pokémon supermarkt was möchtest du tun ich weiß nicht er will überhaupt hier irgendwas tun okay wenn ich jetzt nicht verlinken seite mindestens Pokébälle kaufen kann ja dann kriegen wir ja langsam ein problem Warum wären wir nur ohne sehen, denn ohne Pokémon sind Hier kannst du der Pokémon heil lassen. So oft wird das sogar kostenlos. Ja, der wird nie funktionieren im normalen Leben. Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. Richtigen Handels hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zufälliger partner zu werden. So, du siehst irgendwie nicht so aus, als würdest du. Äh, oh, cool. ein Name werden. Zeig mal. Auswählen. Also ignit, damit hast du ja schon viel Mühe gegeben. wie nicht. Du hast ja voll viel Mühe gegeben. Lass mich den Namen von diesem Pokémon ändern. Was? Sehr voll. Okay. ein Pokémon Let's Go Pikachu, wenn du gegen Pokémon-Trainer gekämpft hast, dann hast du eine gewonnen, hast Pokéball bekommen, glaube ich, ne? Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, was da stand, aber... Ja. Oh, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich voll ins Schwarze. Hm, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereitet? Ja. Und frag doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Boah, ich bin schon wieder alles. jetzt von vorbei Wissen. Ja. an welchem Tag? Ja, okay, ist gut. So, oh, ja, bis da alle, wann ich Geburtstag habe, ist gut, ne? Geburtstag ist also der 15.3., richtig? Ja. 50 in Dritten geboren wurdest, dann wirst du. Ähm, also du, Hä, was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Da ist so recht, dass ich kaum noch was lesen kann. aber ja, gerade. Ach ja, dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Mega-Glück. Ich kann sogar sein dass du einem legendären Pokémon begegnest. ist war nur Spaß. Klar, sieht's aus, Schüss. Man sieht sich. wir haben mich voll abgezockt. Du, ich sehe Pokébälle da. Der nee, keine Ahnung, erstmal ist man einfach frische gepflückte Beeren? Ähm oh. Also, nicht hier, ja, warum nicht ein Bären kaufen? Das ist aber schön, noch schöner wäre, wenn ich Pokéball hätte. So. da sieht aus, jetzt könnte ich mehr Kleidung kaufen. Sein Pokémon gemeinsam ist schmeckt alles doppelt so gut. Ich glaube, da machen wir auch direkt mal. Der Poké-Puppe cool. hey. ist ein bisschen am Leuchten, ist aber nichts. Kann ich mich jetzt hier schon kleiner Wäre ja richtig toll, kann man deswegen so viel Geld bekommen, damit man sich hier austoben kann. So dass ihr andere Sachen verkauft. Also, die es war hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du gerne in den Umkleidekabinen anziehen. Cool. kommen bitte, Ich suche nach was Bestimmten? Nö, eigentlich nicht. Oh Gott, hier zu navigieren, hat wird ein Albtraum. So, ich will erst mal eine vernünftige Rose. So. Ähm. Keine Ahnung. Das kleine schwarze ich stehe so also auf die Kombination Schwarz-Grün. Nehmen wir mal eine weiße. So. Ich direkt anziehen, ja. Hm. gerne so eine Jacke, die wäre eigentlich nicht schlecht, finde ich. da wird aber langsam knapp im Geld. So, darunter noch, weiß ich nicht. auch gestreift So, na das ist Kombination, oder? So Socken, ist jetzt nicht so wichtig. Schuhe, habe ich jetzt bei Schuhe an. Ja okay. Rucksack. Oh ich finde da so richtig toll. Hut, ja gut hätte ich gerne mal an. Der sieht ein bisschen dämlich aus. Ja dieser hier. Okay, laufen mit so einem rum, wie ich sagen. Meine weiße. So. Handschuhe brauche ich nicht unbedingt. So, holen wir uns noch. Ich gebe jetzt ja alles dafür aus, ne? war ja, schuhe weil nicht Was sie die teuer 6000 ähm, socken keine ahnung ziemlich mich wenig gar keine socken an alles klar hat so, sich awesome aus ich meinen Hut auch abnehmen ich glaube den Hut konnte man gar nicht abnehmen in einigen Spielen also einigen Spielen okay eigentlich die haben sogar eigene Brands hier irgendwie ja ich möchte so rumlaufen ohne Mütze schön alles klar gut habe ich mich gut eingekleidet habe immer noch keine Mhm. Hab ich habe schon gesprochen, glaube ich. So, aber wesentlich gut aus. Also, ne? da war schon wieder der Kollege. Und ich würde sagen, wir werden im nächsten Part anfangen, unsere ersten Pokémon zu fangen. Halt, ich glaube, irgendwie hatten wir gar keinen Kampf. In den... okay, doch klar, einen kampf kann gegen die seine Fähigkeiten gut. Ähm, alles klar, würde ich dann sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part machen wir weiter. Gehen ein paar Pokémon fangen mit den paar Pokémon, die wir haben und. Ja, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiter zu öffnen. Das wäre richtig toll. Und, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Tschüss.